Also ich spiele jetzt ja gerade nur so vorfahren Fun Arcade Modus, ne? Und äh, ich glaube die KE von von den Gegnern muss noch ein bisschen überarbeitet werden. Guck ich dann an. Also sehr. Ich weiß nicht, wie ich den hier irgendwie festgepackt habe, aber das ist schon irgendwie, weiß ich nicht. So, und sobald ich runter geht pass auf nee. oh mein gott der greift man anders an so jetzt ich dann an ein angriff die ganze zeit die ganze zeit der angriff die ganze zeit Ganze Zeit den gleichen Angriff. Hat mich vollkommen ignoriert. Ist direkt nach links gelaufen. Und ja, so, so hat der Kampf mehr oder weniger begonnen gerade. Ich kann wirklich hier unten bleiben und dem mit meiner Rakete abschießen und er läuft die ganze Zeit links und rechts. Ja. Yeah. Oh mein Gott, er hat mal was anderes gemacht. Oh, oh. Okay, jetzt noch. Okay. Nein, er ist wieder zurück zu sein. Okay. Ja, also... macher Mache des Spiels, ne? Ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt irgendwie so... Bugs in einem Spiel irgendwie so rauspointet und irgendwie auf die Entwickler gucken und sagt, hör mal spielen ne? aber wenn man sowas sieht dann sollte man vielleicht schon mal in betracht ziehen da irgendwie was dran zu machen okay. Oh mein gott der greift mal anders an das ne? ist er wieder zurück ich versuche mal ob ich irgendwann hier gegen testkämpfe der macht auch immer nur den gleichen angriff also Guck mal statt halt auch noch hinkriegen krieg zu zeigen also ja äh, das war's von meiner seite aus dankeschön und okay jetzt macht er jetzt mal anderes anscheinend oh. okay, ich weiß ja nicht ob das irgendwie hat damit zu tun ob die bäume noch da sind oder so oder oder er wieder nein es ist ja wieder in dem Peller also. Okay. Na, jetzt kannst du bitte mal ausfliegen. Mein Showcase ist hier das ist zu Danke schön. Okay. <lacht> Wollte ich noch mal zeigen. Ne, ciao.